Ja, Liebe Mitdemonstrierenden, ich freue mich, dass wir so kurzfristig einen Protest gegen die verfehlte Asylpolitik der Bundesregierung auf die Beine stellen konnten. Danke vorab allen, die an der Organisation beteiligt waren. Stefan Weil sagte vorgestern in einer Pressekonferenz, Grenzkontrollen im Schengen-Raum sind eine Zäsur im Vereinigten Europa. Dieser Aussage von Stefan Weil stimme ich hundertprozentig zu. Die Entscheidung der Bundesregierung, die Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum einzuschränken, ist ein historisches Ereignis. Sie sorgt dafür, dass die europäische Integration zum ersten Mal Rückschritte macht. Sie setzt nationale Egoismen vor die Interessen tausender Menschen, die auf die Einreise nach Deutschland warten. Sie gibt all denen Recht, die mit rassistischem Terrorismus gegen eine angebliche Gefahr durch Überfremdung vorgehen. Sie ist nach der Asylrechtsverschärfung der 90er Jahre die nächste Kapitulation vor dem rassistischen Mob. Und dass Stefan Weil und Boris Pistorius dieser Zäsur leise nickend zustimmen, ist ein Skandal. schreibt sich das Ziel einer Willkommenskultur auf die Fahnen. In den letzten Jahren hat sie auch tatsächlich einige migrationspolitische Fortschritte wie die Einrichtung eines Traumazentrums, die Reform der Härtefallkommission und eine massive Ausstockung der Teilhabeangebote erreicht. Diese Errungenschaften dürfen jetzt nicht durch eine Abschottungspolitik Frage gestellt werden. Wer Geflüchteten ihr Recht auf Bewegungsfreiheit verwehrt, betreibt keine progressive Politik. Wer, wie unser Innenminister, in den Balkan als Lösung finanzieller Probleme propagiert und damit das rassistische Klischee des Asylbetrugs bedient, wird unseren Widerstand ernten, egal welches Parteiburger hat. Wir fordern als Grüne Jugend Niedersachsen unsere grünen Ministerinnen und die grüne Fraktion hiermit auf, deutlich gegen die Politik von und Historius Stellung zu beziehen. Freiheit ist und bleibt ein Menschenrecht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.